Okay. Und täglich grüßt das Murmeltier, oder? Ja. ja. Genau. So, wir stehen jetzt einmal am See. Genau, bei uns geht es heute ins Hinterland. Ähm, ich fahre jetzt zurück, wir haben zwei Gipfel. Wir entscheiden dass es jetzt dann wirklich, wo sie geht mit der Schneelager so. Mhm. Ähm, ja, in der Frühjahr geht es echt voll krass zu so da unten. Das es ist ist voll also der Verkehr ist echt perfekt. Boom, von Hotel aus und dann bin ich für das Speed. So also Burnout, die alten Computerspiele einfach voll den Straßenverkehr nicht, gleich auf 240 Puls. Keine also, ja, da mischt sich Italien voll durch. Oh, Trotzdem sehr cool, Wellen, ja. So ein U-Boot auftaucht. Ja. Ja. Schwarz und so. Aber echt voll schön da, ihr es. In der Früh hat es aber ein bisschen so einen Dunst. Und am Nachmittag geht der hier in den Berg um, ist sowieso eigentlich immer eine klare Sicht gewesen. Aber wunderschön. Jetzt ist der dritte Tag in Folge wolkenlos. Echt verrückt. Er sagt, morgen in der Früh ein bisschen an Regen. Sind wir heim mit den Bios noch mehr im Weg, werden morgen dann nach dem Regen mit die E eh umsteigen. Und das Krasseste ist, es fahren eigentlich voll viel, viele Leute E-Bike da unten statt ein Auto, gell? Ja, Also, ja. ist echt krass. Es ist viel ja, genau. besser. Ja, oh, <lacht> wirklich. Es ist viel besser. Und die haben so spd leger also die Kisten gehen wirklich ab bei der jetzt geht's auch geglüht mit Helm und allen. Also, eine coole Sache, ja? Ja, ja. ja, würde ich auch machen. Falls ihr jetzt neugierig seid, wo die beiden tatsächlich hinfahren, Kavall Drosser wird es werden. Und es lohnt sich dran zu bleiben, weil der Trail ist wirklich einsame Spitze. Ich dachte, ich spinne, wo ich gesehen habe, wie gut der aussieht und wo es da überall entlang geht. Also von dem her, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr selber schon mal oben wart und wenn nicht, was ihr eben vom Video so haltet. Da würden wir uns freuen und sind immer sehr gespannt. So, es regnet nicht, sondern wir schwitzen. Aber ja. wir Wow, das war seit 25. Mai, so Datum, ich weiß. Ich glaube 26. War krass. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt Richtung Monte Bar. Ähm, ja, schaut gut aus vom Schnee. Wir haben jetzt ein bisschen geschaut, wie weit das wir kommen. wir haben für den entschieden. Ähm, zu den Zeiten habe ich ein paar Meer-Touren geplant, weil es aber ganz gut ist, wenn man dann variieren kann, weil es ist aber wirklich Schnee und der Tag ist vorbei. Also wir sind jeden Tag drei Varianten mit, um abfangen können. Und wenn man in der Gegend ist, dann schauen wir uns das so, wo, wo wow. die Reise hingeht. geht. Deswegen hat es eigentlich jeden Tag funktioniert, gell? Auf jeden Fall, ja. ist das war so geil. Also gestern das, das wo, Aber gestern die Abfahrt die war ja brutalisierend. Ja. Die Radl bis jetzt bin wir sind sehr zufrieden mit unserer, mit unserer WME, die 627 Vor allem die dt swiss vögel Echt eine coole Sache. Also man merkt schon, treten sie super leicht. Von der Bereifung haben wir die Maxis oben, die High Roller. Ah, die Minion 2.6 und 2.5, gell? Genau. Ja. ja. Ah, super Sache. Ja. Bei uns dann es Move da, da ist jetzt weniger los. Unten war es echt die Hölle. Also da war es echt krass, oder? Ja, voll. Weil das ist irgendwie jeden Tag in der Frise, haben wir eh gesagt. Wow. Ciao. Evi, hey, das he? Machen wir es weiter oder? Ja, sicher. Weil mir gerade aufgefallen ist, dass immer noch nicht alle wissen, was WME beim Radl eigentlich jetzt bedeuten soll. Wer weiß es? Schreibt sofort in die Kommentare. Und für alle anderen, we make Enduro. Finde ich eigentlich eine coole Sache, das so zu taufen. Und ähm, Martin ist schon wieder oben ohne unterwegs. Dementsprechend war es da wohl wieder richtig warm. Wir sitzen wieder in Lugano. Allerdings, diesmal hat es auf der Höhe, wo die jetzt gerade sind, schon Schnee. Oh, I don't be fun. <lacht> Genau, okay. Ihr da ist eigentlich die ganz normale Asphaltstraße. Äh, ja, die letzten paar Meter waren ein bisschen Schnee, aber es ist total gut zum Umqueren gegangen. Mhm. Es sind jetzt knapp auf 1500, oder 1500 zusammen und 1600 ist der Gipfel. Genau, also nicht mehr so weit. Nein, geht jetzt noch haben wir es geschafft, so. die 10 Kilometer. Ja. Die Straße sind erledigt, in der Tasche. Jetzt geht es da um und Echt? dann geht es... Da ist ja. Hilfe. Und das war dann Schluch geht's auf. Die haben gefragt, wann herrscht das wieder auf. Mhm. Aber ja, sind wir da. Ja, auf jeden Fall ein cooles Erlebnis bis jetzt. Echt geil. Ja, Aber die schon ein viel haben viel. schon einen gescheiten Stück Schnee da, gell? Ja. Dann ja. war das ist ein Schock. Ja, am gerade herum geht ein bisschen der Wind. Und wir haben zwei Sachen vergessen, den Urlaub. Zum einen mein Stativ für die große Kamera und zum anderen die Hülle für die GoPro, dass sie so rauscht. Die Peter wäre wahrscheinlich das Lachen beim Schneiden, aber da muss ich jetzt durch. Gell? Wenn es jetzt Real Life dann kriegt man es daheim, Ami ist, hier ist am Berg. Uff. Ja. Genau. Echt cool herum, ich gebe ein paar Schrägviecher. Ja, genau, da geht es Richtung Lager machore Und das ist eigentlich dieser Monte-Bar aber oh, den haben wir uns jetzt gepasst, weil mitten im Schnee. Da haben wir eigentlich fast den ganzen Trail wieder runtergefahren, also auf Schneefahrbahn und ja, wir machen jetzt diesen Vorgipfel super Sache, wäre heute heute noch, eine der Nacht sogar Regen morgen auch, aber morgen Nachmittag schon wieder Wetterbesserung, ah, perfekter kann es nicht sein und jetzt spazieren wir die letzten zehn Minuten auf dem Gipfel auf. schwierig aber machbar würde ich sagen Du bist auch ein Raal bei dem Zeug. Ja, du auch. Gar nicht gesehen in der Früh. Echt cool, ja. Jetzt gehen wir zusammen auf. Warum nicht? Ja. Alright, sagen die Leute. Wir sind oben. Bamste. Super Sache, da oben haben wir noch Sonnenfenster gekriegt. Dann jetzt selbstverständlich. Weil es sind wir dumm zircht. Wahnsinns Aussicht. Wirklich der Hammer. Und gerade im Winter ist es auch ein bisschen besser. Wahrscheinlich ja. die nächste Sekunde zirchten wir drüber, dass die Großbrüche hat. Ja. Aber nicht so hart jetzt. Jetzt sind wir mal da. Und. Ja, Da drüben ist ein Monte D'Amaro, auch was bekannt, aber da kostet jetzt eher nur vieren Gleiten, also wir von. Und das geht Biber am Wagen aus, haben wir gesagt, die schaut auch recht schneefrei aus. Das ist eine ganz eine coole Sache. Und für uns geht es jetzt über den Kamm eigentlich zurück Richtung Lugano, also so ein Westabfahrt, ganz eine coole. Lang und effektiv und da fahren wir uns stärker. Ja. Das nichts. Da freut sie wer. Ja, hast aus dem Miet. Jausen mit? Ja, sicher. Hast du geschaut nicht, dass das so einer schon zusammen gegessen hat? Nein. Und wer sich jetzt vielleicht denkt, was redet denn die Petra? Die haben doch auch Schnee. Stimmt. Aber das ist der alte Schnee. Und danach war es so richtig, richtig warm. Und bei uns hat es jetzt gerade wieder Neuschnee. Aber wahrscheinlich wisst ihr das auch, weil das hat sich ja komplett durchgezogen von München bis hierher im Prinzip. In den Alpen hat es auch nochmal richtig viel runtergelassen. Da um Kitzbühel rum und so. Und eben hier schon auch. Also es ist echt ganz beachtlich. So auf 1300, 1400 Meter liegt dann wirklich schon wieder eine geschlossene weiße Decke. Und ich hoffe, das geht die nächsten Tage jetzt langsam wieder weg. Heute hat es uns ein bisschen erwischt. Da kommt aber natürlich ein eigenes Video dazu und dann hoffen wir, dass es so wieder so wird wie bei denen, weil das war schon richtig, richtig edel. Die haben im oberen Teil noch ordentlich Schnee gehabt, wie ihr seht. Der Martin kommt da ja super zurecht beim durch den Schnee surfen, die Vicky natürlich auch, weil sonst hättet ihr jetzt ja keine Aufnahmen. Und je weiter die dann runterkommen, desto trockener und staubiger wird die ganze Geschichte. Aber also aller, aller feinstes Enduro und das eben, wie sie schon gesagt haben, Ende März. Also so kann die Saison weitergehen. Ja, die Tracks, die kommen dann nach und nach eben alle auf unseren Blog. Unter www.freerideinc.at findet ihr dann die ganzen Touren und die Beschreibungen und natürlich auch die Fotos dazu. Die Fotos gibt es übrigens zum Großteil bisher schon auf Facebook und auch auf Instagram. Also falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut da doch super gerne auch mal vorbei, weil, wie ihr sicher wisst, im Fotografieren ist der Martin quasi unschlagbar und da hat er schon einige entwickelt und von dem her freut er sich natürlich auch, wenn die gesehen werden. Das finde ich auch immer ziemlich cool, wenn das Gipfelkreuz leicht unterhalb des Gipfels ist. Das ist ja anscheinend, damit man das von unten besser sehen kann, was ich mittlerweile so mitgekriegt habe. So ganz verstehen kann ich das zwar nicht, aber ich finde es immer cool, wenn man so drauf zufährt, weil das sieht dann natürlich so richtig episch aus, wenn man das Kreuz sieht und ins Tal runter sehen kann. Mit einem Blick ist schon immer cool. Ähm, ja, ansonsten hier seht ihr, geht es wieder mit diesen losen Steinen weiter. Das ist schon wieder so ein bisschen Klaviergeräuschmäßig. Also das scheint für die Region auch recht typisch zu sein, das das haben wir ja auch schon auf der anderen Seite des Sees so vorgefunden und macht aber auch richtig Freude. Also die Steine sind nicht so ruppig. Wir hatten bisher noch kein Problem mit irgendwie Felgen oder so und von dem her ist es einfach nur cool, ein bisschen Geräusch es ja ruhig machen. Apropos Geräusch, hat jemand besonders gut hingehört im letzten Take. Da hat man ein extra Geräusch gehört, was nicht unbedingt mit dabei sein hätte sollen. Was war das? Wer kennt sich aus? Jetzt wird es Zeit, sich zu outen. Schreibt man in die Kommentare, was da für ein Störgeräusch drinnen ist. Ich sag nur, Prost! sitzen wir übrigens nicht so wie letztes Mal im Sonnenschein vor dem Bus, sondern es ist schon fast dunkel und wir sitzen mit Dieselheizung im Bus, weil es eben so kalt ist. Das ist echt ein krasser Unterschied, weil obwohl es ja zwei Wochen später ist, ist es um einiges kälter. Was ist denn jetzt los mit diesem Sommer? Es hätte doch schon so gut begonnen. 走吧 Nein. Das ist neu für Ich, ich habe schon mal gesagt, das Haus ist Super, ja. Er war echt ein cooler Tag. Ewig viel Trail. Brutal. Einfach also ja. ist auch normal. Also, die Gegend ist wirklich satt. Ja. Und vor allem also, so unterschiedlich. Also, du hast Waldrails, total flowig, dann richtig bissige mhm. Sachen. Enduro mhm. und Alpin. Für das, was jetzt eigentlich geht, bis 1600, weil drüber, jetzt ist wie gesagt Ende März oder dritte mhm. Märzwoche. Ist Schnee noch. Ja. Aber es kommt ja einiges, jetzt wir ins ja, okay. Wir sind froh, dass wir <lacht> gefahren sind. Ist auf jeden Fall cool, gerade zum Einfahren, gerade mal so ein paar Tage, wir sind jetzt acht Tage, dann sind wir da. Ähm, wirklich eine tolle Sache. Und heute einmal haben wir noch wieder was davon. Ja. Und das ist echt cool. Ein bisschen was ist auf dem Programm und das ist so Tolle ist, man sieht wieder, wenn man am Berg ist, was man sagt, davon kann. Also bleibt dabei, ja, du an Folgen, genau, und bis zum nächsten mal. Ja. mal. Macht es ja. gut, ciao.